Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen mammutmarsch Mammutmarschvideo. Ich bin hier heute Morgen in Heidelberg, eigentlich nicht ganz genau Heidelberg, es ist Wiesenbach heißt der Ort. Der Start vom Mammutmarsch in Heidelberg musste verlegt werden. Aus äh, Corona-Gründen durfte der, der Originalstartort halt nicht genommen werden. Wir sind jetzt hier in Wiesenbach. Sagen da hinten ein bisschen im Nebel. Da ist der Start- und Zielbereich. Und der Walter ist auch wieder dabei. Wir sind hier heute, die Startgruppe 8.30 Uhr, wir warten, dass wir gleich rein dürfen hier. Und ich bin, bin ziemlich aufgeregt, 42 Kilometer, 1200 Höhenmeter, das haben wir so ja noch nie gemacht. Und äh, das wird jetzt ganz spannend hier heute Vormittag und Nachmittag auch noch für, für uns. Wir rechnen mal so, ja, 10 Stunden rechnen wir schon. Geht auch quer durch Heidelberg, da bin ich schon gespannt, was wir da zu sehen bekommen, was ich euch da zeigen kann. Und jetzt stellen wir uns mal zur Einlasskontrolle. Dass wir hier zum Start kommen. Dankeschön. Danke. Mabut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Dankeschön! Und jetzt tue ich auf die Ruhe. Und jetzt geht es euch los in zehn. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Eins! und los, wie weit euch! Spinner? Es geht total entspannt los hier heute morgen. richtig ähm, gemütliches Tempo, in der Gruppe hinterher laufen. Aber der erste richtige knackige Anstieg lässt ja auch nicht, lange auf sich warten. Ja, liebe Leute, mittlerweile sind es gut drei Kilometer und die erste Steigung ist jetzt hier äh, nicht vor uns, wie man so schön sagt. Hier im Wald, wirklich wunderbar, und sind ja zwei Premieren heute. Einmal der erste Mammutmarsch hier in Heidelberg, die sollte ja schon in 2020 stattfinden, muss der Corona bedingt damals abgesagt werden. Und die zweite Premiere sind meine neue Schuhe. Ich habe mir ja Trailrunning schuhe gekauft und die auch <lacht> fünf Kilometer eingewandert. Äh, soll man ja unbedingt machen, ne? so, so lange Strecken mit neuen Schuhen, das wird ja empfohlen. Bis jetzt laufen sie ganz gut. Die nächsten fünf Kilometer haben sie ja gleich auch schon in der Sohle. Und mittlerweile hier ein ganz lustiges Trüppchen. Nette Unterhaltung. Jetzt geht es weiter zum Verpflegungspunkt. 1 2 Kilometer 10. Und dann haben wir auch schon die ersten paar hundert Höhenmeter in den Main. Oh Mann! <lacht> liebe Leute. Gut, 6,5 Kilometer haben wir jetzt. Boah, das ist schon ganz schön am Pusten hier heute Morgen. Aber ja. das wussten wir, als wir das Streckenprofil angeguckt haben. Das ist halt ein knackigste Stück hier. Am Anfang bis zum ersten Versorgungspunkt. Puh, aber wo Versorgungspunkt. Äh, wir haben heute Nacht in der Jugendherberge in Heidelberg übernachtet. Die nächste Nacht ist auch nochmal. Das war wirklich super, ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Frühstückszeit war da ab 7 Uhr heute Morgen. Wir haben Minuten eher reingelassen und wir finden, dass die schon los mussten. Hatten auch den Vorteil, dass die Andrea uns zum Start fahren konnte, Danach Wiesenbach ist das, Wiesenthal? Ja, okay. Wiesenbach, ne? Es hat dann einen service gegeben, Am eiligen Startpunkt hätten wir vorher Zug fahren müssen und den ganzen Tralafitis haben uns alle erspart. Danke Andrea, wenn du das hier siehst, hoffentlich guckst du mir den Film auch an. Und äh, jedenfalls, das ist eine feine Sache, die sammelt uns nachher auch wieder ein. Das heißt, im Zielbereich kann man es auch gut gehen lassen, diesmal richtiges Bierchen trinken und nicht immer alkoholfrei hinter hinterher Auto fahren müssen. Da freue ich mich schon drauf. Sind ja auch bloß, aber wir sind weiter noch 35 Kilometer. Ja, ist ja nichts. ist jedenfalls richtig schön heute Morgen hier bei Heidelberg, durch den Wald zu laufen vor allem in der Gegend, wo uns überhaupt nicht auskennen. Wir wissen ja überhaupt nicht, was nach der nächsten Kurve kommt. Wir wissen ungefähr nach welcher Strecke in welcher Höhe die Verpflegungspunkte kommen. Und ja, das, das, das, das uns uns zu überraschen. So jedenfalls, was wir schon gehört haben hier heute Morgen, bombastische Aussicht. Gleich sagen einfach, ich, das Punkt 1, dass man nach Heidelberg kann, ansatzlich also nach Mannheim, wo ich auch noch nie war, wo ich also auch nicht weiß, <lacht> was da zu sehen gibt. Ja, schauen wir mal. Wir sind noch nicht mal zwei Stunden unterwegs. Es geht ja praktisch nur bergauf und wir haben die zehn Kilometer schon geschafft. Wir waren ganz verwundert, weil mit unserem eigenen ähm, Navigationsgerät waren es erst neuneinhalb. Aber tja, dann beschweren wir uns ja nicht, ne? wenn die hier andere Maßstäbe haben in, im, im mitteldeutschen Raum hier. ist ja super. Ja Leute, das nenne ich mal eine Aussicht am Verpflegungspunkt hier am VP1. Ja. Hallo. Einmal Erdnuss. Ja. Danke. Ja, bitte. Danke. Ne, ein paar Salzstangen hätte ich gern. Dankeschön. So, und der Walter probiert gerade den Super-Tipp von Autor mit Sebastian, weil eine Magnesium-Brausetablette direkt äh, unverdünnt sozusagen im Mund. Wirkt besonders gut, besonders schnell, aber ähm, mit Zitronen- Orangengeschmack doch sehr intensiv. Ja, liebe Deutsche, das war jetzt Verpflegungspunkt 1 hier bei Mambo in Heidelberg. Und wie man sieht, alles ein bisschen, bisschen eng mit zu so vielen Leuten. Auch irgendwie keine richtige Sitzgelegenheit, um sich auszuruhen. Da sind wir doch verwöhnt, sonst vom Osterwalter, der ist da vorne, vom Ruhrgebiet, von den mammut märschen Da also auch mehr Platz sonst, ne? zum Klar. Pause machen. Aber nichtsdestotrotz, eine bombastische Aussicht, das hat natürlich alles wettgemacht. Das ist auf jeden Fall noch Genau. Genau. geht genau. Genau. Ja, weiter Richtung Heidelberg-Altstadt. Was ich gerade so ein bisschen vermisst habe beim Verpflegungspunkt war Kaffee Hab gefragt, gibt's ich mal mein zweiten Verpflegungspunkt. Wie gesagt, alles ein bisschen beengt da vorne. Da sind wir Kilometer gelaufen und da ist schon Verpflegungspunkt 1,5 hätte ich gedacht. Aber hier ist wohl so ein so ein Mountainbike-Wettbewerb und ähm, ja, mehrere Veranstaltungen auf der gleichen Strecke. Wir hoffen, dass wir die von hinten rollen werden können. Noch mal ein kleines Zwischenfazit mit den neuen Schuhen, mit den trail Running schuhen ähm, So sind die super. Super Dämpfung, also auf dem Waldboden mit den Steinen darunter. Alles tippitoppi, die sind sehr leicht, die merken absoluten Unterschied zu den Wanderschuhen. Das ist auch sehr gut. Das Problem ist nur, ich habe rechts an der Ferse so eine kleine Blase, habe schon Blasenwasser drauf gemacht. Die hatte ich aber auch nach dem Mar Marschrohr schon, das ist noch gar nicht so lange her. War wahrscheinlich die Haut noch gar nicht wieder so intakt darüber. Das heißt, wenn ich jetzt in, ich glaube 14 Tagen ist ja schon Dortmund, die 55 Kilometer dann angegriffen liebe, werde ich mal prophylaktisch was drauf machen. Das ist mal genau im Auge behalten. So, wir nennen jetzt, jetzt langsam wieder der Stadt Heidelberg. Ja, was heißt wieder? Den Marsch waren wir noch gar nicht da. Und jetzt sind wir auch ganz froh, dass es heute Morgen nicht regnet hier. Das wäre sonst eine schöne rutschige Sache geworden. Im Hintergrund seht ihr die historische Brücke hier in Heidelberg. Wir laufen jetzt ja einmal durch die Wohngegend da, an den Hügeln Ich hoffe nicht ganz drüber. Und dann über die historische Brücke in die Altstadt. dass wir hier nicht über den Hügel mussten, war natürlich nur Wunschdenken. denken, sind jetzt hier auf dem sogenannten Philosophenweg. Ja, und ich glaube da oben ist aber gleich auch irgendwann oben. Und dann geht es gleich über die historische Brücke in die historische Altstadt, wenn wir da Luft haben, ne? Ja. Das ist ja echt historisch hier heute. Uh. Freunde, das läuft heute bei uns, vor allem der Schweiß, aber die Aussicht ist auch wirklich bombastisch. Das ist natürlich die ist ja immer so, ne? wenn ich die Kamera auspacke, kommen die Büsche ins, ins Bild, aber ist super, wirklich. Wir sind total begeistert, ne Walter? Begeistert. <lacht> Zumindest, solange die Kamera ist. Und wir haben ja auch schon bald Halbzeit. Ja, und dann geht es durch die historische Altstadt an den ganzen Fressbuben vorbei, Eisdielen, Pizzerien, ja, nicht schwach werden. beiden Lügel haben wir dann auch bergabgleich gemeistert hier heute. Jetzt geht es runter zum Neckar. Und das sieht auch schon nach einem Highlight da vorne aus. So ein Stauwerk, wie nennt man sowas? Staudamm, Speer, Stau auf Stau. Ihr wisst, was wir meinen, ihr könnt es ja, ja sehen Ihr könnt ja da sehen davon. Genau. Wasserfall. <lacht> Herrlich, jetzt hier Halbzeit und so schön am Lecker laufen, Nicht bergauf, nicht bergab. Hier rüber. Da, auch, da ist er. Und Das ist jetzt wirklich böse für uns hier. Genau. Wer plant denn sowas hier? Das ist so einem schönen Wetter, zu so einer Zeit, in der ganzen Gastronomie vorbeilaufen zu müssen. Man muss ja nicht, ne? Das heißt ja, der Mammomarsch ist ein Selbstversorger-Event. Ja, genau. Wie man sich da selbst versorgt, also. Aber da komme ich nicht mehr hoch. Alter, wir sind gleich hier oben. Ja, hier ist ja auch noch Ich Muss mehr trinken. Ja, weiß jetzt oben. Ja. <lacht> so, aber oh, ich glaube, wir haben es gleich hier. Ich glaube jetzt zu Burg. Ich <lacht> Oder auch doch noch nicht. Den Ausblick hat sich der Treppenstein wenigstens gelohnt. Hier müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Ach ja, da also ist ein Pfeil. Wir müssen hier hoch. Kilometer 26 dürfte das sein und wir sind jetzt sechs Stunden unterwegs gleich und bei Kilometer 28 gibt es dann heißen Kaffee. Dafür tragen wir auch schon den ganzen Tag die Tasse mit uns rum. Und ein bisschen aufpassen wo man hier hinläuft im Wald. Weil für die Füße mal ganz angenehm nicht auf so harten Boden zu laufen, sondern hier schön durch den Wald. Das federt schön. Mit großen Schritten nähern wir uns jetzt den Verpflegungspunkt 2 in Neckar Gemünd. Das dürfte das Örtchen sein, was wir hier unten liegen sehen. Und da geht es jetzt runter. Und da wäre eigentlich auch der Start des Mabou-Marsches gewesen. Vor 14 Tagen mussten die Veranstalter das umorganisieren. Wegen ähm, Corona, wie auch immer, hatten sie dann hier die Genehmigung nicht mehr gehabt, das ganze stattfinden zu lassen. Darum müssen wir ja nach Wiesenbach umziehen. Da laufen wir jetzt ja auch wieder hin. Das wären wir schon im Ziel, Walter, ne? wenn wir in gestartet wären. Obwohl, dann wären wir ja auch äh, länger unterwegs gewesen. So wie gesehen. Tut sich das wahrscheinlich nichts, ne? Der Walter macht hier einen Abtrieb mit seiner Glocke. ich ihm jetzt angetan. Ich habe mir ich meine, meine Outdoor-Tasse halt mit, für den, den Kaffee, den ich ja immer noch erwarte hier, den frischen. Und da dachte ich mir, kann ja, kann ja nicht sein, dass der Walter zugucken muss, wenn ich da frischen Kaffee trinke. Darum habe ich ihm auch so eine Tasse besorgt und das ist auch so nett und schleppt die mit sich rum. Ich weiß nicht, ob er sich schon ärgert, dass er sie dran gemacht hat, weil die ganze Zeit klappert. Aber man, man wird damit auch angesprochen. Ne? Man lernt dadurch auch Leute kennen. <lacht> genau, wenn man ja, Achso, Anmachtbecher. Auch nicht schlecht. Jo. Dann müsste das jetzt Kilometer 28 sein. Verpflegungspunkt 2. In Gmünd. Hallo, ich würde jetzt mal so ja, ja. Hallo. Heck ein paar Salami-Sticks. Fünf? Oder so eine Handvoll, jo. Danke. danke. Und eine Banane bitte. Hallo. ein nee, paar Tumädchen. Super. Und ein ähm, bisschen Gurke. Danke. Nee, nehmt nehme nur eine Saure noch. Eine Saure, danke. Und hier noch ein paar Salzstangen im Deckel. Tippidoppi, danke schön. Oh, da gibt es auch Süßigkeiten. Dann hätte ich gern Twix ja. und Mars. Dankeschön. Danke schön. Freunde, mein Tag ist gerettet. Es gibt Salami-Sticks. Da bin ich irgendwie total drauf fixiert bei diesem mamma und auch nicht. Ich habe mit angefangen am ersten. Und mich so gefreut, dass da sowas gibt. Dann will ich das jetzt auch immer haben. Was ich gerade schon entdeckt habe, da vorne die Kaffeebude. Ich glaube, Kaffee gibt es hier nicht für Lau. Hier gibt es richtigen Kaffee, aber ähm, nicht so wie sonst vom, vom Veranstalter, sondern so hochwertig. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Aber hm, mal gucken. Lecker ein Cola. Cola? Energie. Sieht man, wenn es voll ist? Nein, ne? sieht man nicht, wenn es voll ist. Ja, aber ich fühle es, ich sage Bescheid. Ja, okay, Das also sagen, sagen aber alle bei der Tankstelle immer, also bei, bei euch hier, bei allen Veranstaltungen. Man sieht das nicht, ne? Wasser, oder? Extra Wasser hat reingemacht vorher. Okay. Ist voll, danke schön. Gerne. Ja. Ich hab selber einen. Ich habe jetzt gerade einen Schuhwechsel gemacht. Ich hab einen so, die Kula-Flasche ist auch wieder voll jetzt hier. Nach der Pause in Neckarsgemünd. Neckarsgemünd, ja, Wieso, ne? Ich glaube glaub wohl, dass es hier so heiß am Neckar, also sozusagen, sozusagen jetzt gerade hier lecker am Neckar. Meine Salami-Sticks gab es, dann ist der Tag für mich gerettet <lacht> und auch äh, bei Süßigkeiten. haben die Dosen natürlich vollgepackt jetzt hier, weil am Ziel gibt es ja nichts. Da habe natürlich auch wieder Hunger, aber so weit ist es ja auch gar nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt noch 14 Kilometer, zwei knackige Anstiege. Dann schauen wir mal an. Gut. Der Quälerei hier heute, und eine wunderschöne Gegend und war noch nie hier, war so wie Walter und ich jetzt hier jedenfalls nicht zu wandern. Ina und ich waren ist ja mit dem Wohnmobil mal eine Nacht in Heidelberg, als wir eine Woche mit dem Wohnmobil unterwegs waren im Oktober und da waren wir auch in Heidelberg. Aber hier wandern war ich noch nie, Walter auch nicht. Das ist ja noch umso spannender, was man ja in jeder Ecke so entdeckt. Auch ne? in diesem Ort hier keine Ahnung, wo wir hier sind, aber. zum Ende hier bei Kilometer, hier, bei 38 müssen wir jetzt sein, Freude auf, Eine Treppe. Da kommt Freude auf, sag ich Walter, eine Treppe hatten wir heute noch gar nicht. Ja, wir sind hier noch richtig, weil der Veranstalter markiert das hier, die, diese Schleifen. Ich habe mir nur gerade vor, wenn es jetzt ein 24-Stunden-Ammo-Marsch wäre und das hier nachts. Du brauchst eine gute Stirnlampe? Muss müssen hoffen, dass es nicht regnet? Und eine Menge Motivation. Nee, es hat nicht geregnet zwischendurch. Das ist ähm, die pure Anstrengung, die mir ins Gesicht geschrieben ist. Ja. Wasser gekühlt ist das Buch. Jetzt ist es wirklich nicht mehr so weit. Die 40 Kilometer sind geschafft. Hier vorne kommt das 40er Motivationsschild. 40 Kilometer Mammutmarsch hier in Heidelberg vor der Premiere. Mach mal ein schönes Foto. Dankeschön. Liebe Leute, das war es hier, der Mammomarsch in Heidelberg, Premiere 2021 und ich habe ja die, die Medaille bekommen für die erfolgreiche Teilnehmer, Teilnahme in 42 Kilometern. Normal bekommt man auch ein Finisher-Bändchen, das haben sie nicht gefunden, das ist irgendwie wo per Post zum Nachbarn hier gekommen, jedenfalls es gab keine Finisher-Bändchen. Schade, eigentlich kann man sich das immer schön hinten einen Rucksack machen. Normal kriegt man auch immer so einen Stempel in den Wanderpass für ähm, jede gelaufenen 10 Kilometer immer einen Stempel und irgendwann dann so, ähm, ich habe was gesagt, Entfernungskilometer, also so gewanderte Kilometer aufnäher. Ja, gab es auch nicht, kann man sich in, beim nächsten äh, Wandertag hätte ich fast gesagt, beim nächsten Mammutmarsch dann nachstempeln lassen. Und äh, mein nächster Mammutmarsch ist ja in Dortmund in 14 Tagen. Für die 55 Kilometer habe ich angemeldet. Da bin ich mal gespannt. Das steckt mir jetzt erstmal in den Knochen, klar, klar ist gerade vorbei. Aber wir sind mächtig stolz und wie heißt es so schön? Die Schmerzen gehen vorbei, der Stolz bleibt, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch habt, den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Kommentiert das Ganze auch fleißig bitte. Spart nicht mit Lob und nicht mit Superlandtriebe. Wir sind richtig stolz. Und jetzt geht's der Heidelberg. Bin ein bisschen gefeiert. So, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Subaru.